Hallo meine Pokéfreunde und Pokénennen, willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind jetzt hier in der Naturzone. Und hier habe ich was Glitzern gesehen: Ein Glas Honig. Süß duftender Honig, den Pokémon gesammelt haben. Er ist von geringem Wert. Ist das zum Verkaufen oder was? Oh nein, Onix. Oh hier ist noch mal was. Nochmal ein Glas Honig. Nochmal irgendwas. Äh. Äh, was? Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Ich dachte, es wäre ein Item. Sorry. Hier ist noch irgendwas. Egal, nur nix. Wow, es wirkt extrem stark. Was? Es wirkt. Es hagelt. Ja, moin, Level 26. Junge, ich habe erst Level 13 höchstens. Äh, tschüss. Oh, danke, Evoli. Danke mit deiner Fähigkeit. Und die verschwinden einfach. Okay, seltsam. Ich hab gedacht, die ver die werden ganz kurz so so blinken, blinken und dann geht's wieder. Uff, da haben wir die Nintendo 64 Bäume. Und warum ist hier auf einmal Schnee alles? Oh, äh, ach da war ein Pokémon. Ach, ein Saftkorn. mein <lacht> Saftkorn, wie cool. So, aber ich bin jemand, ich ähm, fang immer nur die ersten Entwicklungen, damit ich sie selbst entwickeln kann, die Pokémon. Deshalb muss das jetzt leider sterben. Blöderweise ist es ein Safcon und wie wir alle wissen, will Safcon nicht sterben. Genauso wie Kokuna. Die können beide nicht angreifen und sind alle einfach schwach und können nichts. Nur wenn es von einem Raupi zu einem Safcon wird, dann kann es was. Aber dann kann es zumindest irgendwie so eine Tackle-Attacke. <lacht> Aber selbst dann kann es eigentlich nichts. Ich glaube, es gibt sogar gar keinen Kokuna in diesem Spiel, nur safkon. Aber es gibt einen guten Grund, warum es davon gibt. Den wir aber noch nicht verraten. Und wir haben einen Volltreffer erzielt. Cool, Volltreffer sind so OP in dem Spiel, habe ich gemerkt. Und... Mh. Naja. Das ist ein Eis-Pokémon, hallo. Wie ist das? Gelatini? Ja, genau, Gelatini. Das will ich nochmal fangen, warum nicht? Ein Eis-Pokémon? Ich kommt zwar nicht ins Team, aber. uns Backup vielleicht. Außerdem ist es doch cool. Versteht ihr wegen Eis und kalt und cool. Ach, ich bin lustig, oder? Nein, ich nicht. Egal. Ähm, <lacht> das kriegen wir noch. Wir werden heute in dieser Folge den ganzen die ganze Naturzone erkunden. Zumindest hatte ich das jetzt vor. Ich weiß nicht, ob ich es auch schaffe. Aber ich habe es auf jeden Fall vorgehabt. Oder oh, was für Nebel. Äh der Nebel jetzt, ich kann die jetzt nicht mehr fangen oder was? Okay, doch, geht. Puh. Na komm, na komm. Ein feines Eis, ja. Ein Gelatini! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Jo, nein, bisher noch nicht. Okay, ein, ein Hasen gibt es hier. Hallo Hasi. Wie ist das? Skoppel. Ach so, so Skoppel, wie ist das? Das ist XY. Das andere war gerade von, ähm, schwarz und weiß, glaube ich. Äh, ja. Aber ist das ist nicht Kampf. Oder erst die Weiterentwicklung. Ich habe mir Erinnerung, dass das irgendwie Kampf ist. Hm. Okay. Wollen wir nicht vielleicht jemand anderen kämpfen lassen? Keine Ahnung. Egal. Lass mal einfach. mal mach, wir einfach mach. hier den Kampf zu Ende und dann... Ich will mich ein wenig äh, erkundigen tatsächlich. Ich will jetzt nicht so viele fangen. Ich will lieber erstmal ein wenig erkunden. Und der Ort sieht mir jetzt nicht so allzu riesig aus. Also ich denke schon, dass wir die ganze Natur zu einer Folge packen könnten. Versprechen würde ich aber hier nichts. Okay. Oh, no, keine Level-Ups! Was ist? was ist. Okay, was gibt's noch? Okay, ich bin irgendwie voll langsam, hier so. Anderer Bouts. Bautz, ja! Was <lacht> sich das so angehört. Dass die kann sich so voll coolen Viechern entwickeln, du, das ist voll geil. Ich würde zwar nicht ins Team nehmen, aber so eine Rabout zu haben, ist eigentlich schon eine coole Sache. Naja, schwächt das so ein wenig, damit ich jetzt fangen kann. Jetzt habe ich nur leider wieder sechs Pokémon im Team, aber ist egal. Nicht so schlimm. Ah ja, stimmt. Vielleicht werden wir heute sogar und direkt schon unser nächstes Teammitglied bekommen. Ein Teammitglied pro Folge irgendwie, habe ich das Gefühl. Bis da war das ja der Fall. Oh, die ne, geil. Geil, geil. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Evoli kann sich gar nicht entwickeln. Einfach, äh, weil es dann kein Dynamax mehr kann. Also das, ist das Besondere, was wir jetzt haben. Hä? Oh. <lacht> ich, ich war gerade voll verwirrt. Warum bin ich irgendwie in den Kampf drin? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in den reingerannt bin, in den Hasi. Aber ich habe keinen Bock auf den Kampf. Dank, Dank, Dank, Dank Angst, Hase, können wir fliehen. Gott, ich fühle mich, als könnte ich stottern hier. Okay. Ah, wir können, also, oh Leute, wir können die Kamera drehen. Yo, das ist cool. Hä? In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. <lacht> Nein, echt? <lacht> okay, das hatten wir schon. Ähm, ich will mal B drücken. Okay, was ist das? Pokémon-Nester. Ach, das ist sowas. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder alleine oder mit drei anderen Trainern gegen das dynamax Max pokémon das sich darin verbirgt, antreten. Du hältst 300 Watt. Dino-Rates. Wenn du ein dynamax pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest. Warte, war doch gerade Labras. Kann man Labras Dynamaxen?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 Mitspieler suchen. Ich, ich weiß nicht was das ist. Ich guck mal nach. Oh Okay Bereit Kampf beginnen Okay äh, Was habe ich gemacht? Bin ich in den Kampf gegangen? Oh, jetzt bin ich ohne die gegangen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ups Ach, aber dafür gibt es dann irgendwelche Random Trainer. Okay, okay Ein Bifora! Los, Memmion! <lacht> so ein kleines Memmion. <lacht> oh Gott, ich hab Angst! Was? Bei Maika hat sich Dynamax-Energie aufgesammelt! <lacht> uh! Dynamax! Oh! Neue Attacken! Deiner Angriff! Und Deiner Flut! Ich will Deiner Flut einsetzen! Auf Bifora! Oh! Bam! Die Kraft steckt in dir! Ein Dynamax-Ball! Oder ein Gigabyte, was auch immer! Und da! Das ist ein riesengroßes Memmion. <lacht> Die haben nur... Was? Ein Carpador? Wow! Hat einer einer uns einfach ein Carpador, seht ihr das? Deiner Brocken! Oh nein! Oh nein! Ah, oh, war das stark! Oh verdammt! Unser Sturm... Verfehlt... Elektronutz... Netz... Okay. Das ist eigentlich eine voll coole Idee, oder? Oder was meint ihr? Deiner Flut! Er ist Wasser, aber. Auch Gestein! Okay. Uff. Fängt an zu regnen. Felsgrab. Verfehlt! Warum verfehlt ihr alle? Was ist los bei euch? Pokémon wechseln. Oh. Was? Ich kann die. Okay. Kann ich heilen? Oh, ich darf meine Items verwenden. Ich heile meinen Memion. Ja, dann kämpfen in diese Runde. Greift das Gigapokémon nur die, das andere Gigapokémon an oder auch die anderen? Hä? Hey, Kabo hat gerade Hydro-Pumpe eingesetzt? Habe ich das richtig gelesen? <lacht> Was? Ich finde auch die Kämpfe, ich weiß nicht, vielleicht sind die Kämpfe auch etwas zu lang so für... Eine Folge und verdammt, das pokémon ist down. Ah nee, doch nee, ich hatte eine beere Felsgrab, ja, hilft mir, hilft mir, Leute, gut, gut, gut. Wir kriegen das down, Leute, wir kriegen es down. Ist mir egal, ob ich es bekomme oder nicht. Ich würde es einfach nur down bekommen. Normalen Deiner, nee, macht keinen Sinn. Machen wir eine Deiner Flut. Bam, nice, ist ein gelben Bereich. Deiner Flut. Volltreffer! <lacht> Oder auch nicht, keine Ahnung. Komm, komm, komm. Irgendjemand noch. Was macht das? Was macht das? Äh, okay. Antikraft. Was? Kacke! Pferdestärke, yes! Bam! Es ist down! Was? Es ist gerade explodiert. Wie vorausgeschwächt ist die Chance, ist zu fangen? Ja, yeah, let's go! Pokéball! Dein Ball. Let's go. Eins. Zwei. Drei. Ja. Cool. Richtig cool! Wir haben richtig viele Sachen bekommen, die ich gerade geskippt habe, weil ich blöd bin. Geil! Das war ja richtig episch! Jo, war das geil! Oh Gott! <lacht> okay, vielleicht brauchen wir ein paar mehr Folgen. Pokémon lässt es leer. Okay, für die anscheinend manchmal wieder auf oder so, schätze ich mal. Okay, die Pokémon haben wir alle schon gesehen, oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Hätte ich die nicht, dann müsste ich die ganze Zeit eine poké einsetzen, wenn ich nicht kämpfen will, oder? Weil Angsthase erfordert, äh, macht er, ja, dass ich dann sehr hohe Chancen habe zu fliehen. Okay, gibt's hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Nein? Doch, doch, Glasronik! Cool. Immer mal in den Gemischen schauen. Nächste Raid. Ich hab Bock. Gegen Typ Fee. Typ Fee. Mit wem will ich damit gegen einen Typ Fee-Pokémon kämpfen? Oh, vielleicht kann ich das neue Evoli sehen. Ja, lass mit Evoli kämpfen. Ähm, Mitspieler suchen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch andere bekommen. Weiß sie soll ich hier cutten? Wie läuft denn das jetzt ab? Suche läuft. Dauert das lange? Ein 3-Minuten-Limit. Ich weiß halt nicht, wie viele sowas gerade machen. Ich schätze mal nicht so viele. Sonst wäre doch schon längst alles vollgefüllt hier bei mir. Ich bin bereit. Was sind das eigentlich für ein Pokémon? Ich weiß es gerade echt nicht. Was kann das für ein Pokémon sein? Ich se ihr kennt es gerade nicht. Okay, nee, ich, ich, es dauert mir zu lang. Wir machen alleine. Könnt ihr mir vielleicht mal schreiben, ob das wirklich immer so lange dauert, bis man da welche, welche findet? So. Und ich weiß auch nicht, ob ich die äh, immer in... Ähm ah, das ist ein Pie. Pie. <lacht> ob ich das so alles in der Folge reinpacken soll. Weil ich habe Angst, dass das am Ende sonst zu lange ist. Folge, weil jetzt haben wir fast gar nichts erkundet, sondern kämpfen nur. Aber ist okay, wir werden heute noch viel erkunden. So, jetzt haben wir aber mit dem Evoli, ist nämlich einer der Ausnahme, dass Evoli und 10, 20 andere Pokémon haben das spezielle dynamax form Giga Gigagekuschel wollen wir einsetzen, auf Pi. Oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Sieht das jetzt anders aus, sieht das jetzt anders aus? Ja, es sieht anders aus! Yes! Giga Dynamax Evoli! Geil! Mit schönem flauschigen Haar, das ist so süß. Okay, nice. Angriff sinkt stark. Giga gekuschelt! Okay, so sieht kein Gusch gekuschelt aus, aber okay, cool. Sind Sie jetzt verliebt in mich? Yes! Nice, konnte mich nicht angreifen. Nice. Oh, Jungs und Mädels, das ist so cool. Oh, wir können uns gleich mal Maus hier äh, anschauen. Oh, wie geil. Bams. Flammenwurf. Bam. Ich finde, das ist vielleicht etwas zu früh im Spiel, sowas zu zeigen, oder? Was meint ihr? Ich finde, das ist etwas irgendwie gerusht. Dass man jetzt schon alles hat. Und das Spiel so lang sein. Giga gekuschelt! Oh Gott, pusht es sich? Ah ne, hat nur die Shadows-Effekte entfernt, äh, entfernt Aber ist trotzdem verliebt Oh, greift mich trotzdem mal an, schade Aber nicht auf mich, okay oh, wie cool das einfach ist Trotzdem vermisse ich irgendwie e -Mega entwicklungen Wisst ihr, was ich meine? Die Z-Attacken, muss ich ehrlich sagen vermisse ich nicht Ich finde das ist eigentlich so eine Mischung aus Mega-Wickel und Z-Attacken, -Z von daher finde ich dieses, das hier eigentlich überhaupt nicht schlimm Nur ich finde halt dumm, dass ihr das jetzt so, als würde ich sagen, was ist dieses Mega-Wickel, was ist Z-Attacken, ach so ihr meint wahrscheinlich deiner Maximierung Sowieso <lacht> bin ich seltsam Aber ist okay, wir werden es jetzt schaffen Los, besiegt es, besiegt es, ihr schafft es Oh Ist es down? Nein, es hat ein KP, aber Flammenwurf! Yes! Oh und so ein Peace zu haben wäre doch cool, cool, cool. Ein Fangversuch! Fangversuch! Let's go! Fang! Ein Gigaball! Let's go! Puh. Oh! Oh. Oh. Yes. Da da da. Pi wurde gefangen. Warum ist das so ein Stern? Was heißt das? Ist das eine TM? Oh, ich finde, das ist zu OP, was man hier alles bekommt. Dynamax Bonbon. Es gibt wieder Bonbons aus Let's Go, oder wie? Keine Ahnung. Ich... Verstehe das Ganze nicht, alles verwirrend. Nein, erstmal noch keinen Spitznamen, weil ich keinen weiß. Ja, packen wir es mal in mein Team, warum nicht? Mir eigentlich egal, so. Ich würde ja eigentlich alle aus dem Team packen. Kann ich es nicht sogar machen? Ich habe so diese PC-Box jetzt. Einmal mehr kann ich damit interagieren? Nein. Aber ich kann doch jetzt hier. Ähm... Ah, müssen wir auch noch auschecken. Oh Gott, ich glaube, diese Folge wird keine Naturzone. Ah, Kacke. Aber ich guck mal kurz im Beutel. Da können wir uns doch Abenteuer nee, wo Wir wissen das. Pokémon Box. Was? W? Wie dann? Wie kann ich dann damit interagieren? Dann halt nicht. Wollen wir Pokémon campen? Ich weiß nicht. Oh, die, linke die linke Seite nervt mich gerade aber schon ziemlich wenig. Ich hoffe, das stört euch aber nicht so sehr. Wenn es euch nicht stört, dann ist es ja, denke ich mal, okay. Ähm... Oh Gott, hier gibt so viel zu erkunden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was gibt es denn hier alles noch? Im Wasser? Ah, das können wir noch nicht lang. Hier können wir noch nicht lang. Das ist alles für Surfer. Und das haben wir ja noch nicht. Okay. Was... Äh, nein, nein, nein, nein, nein, Ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. hab keine Lust. Aber irgendwas. Aus dem Pokémon-Nest steigt ein klein wenig Energie auf. Okay. Also, du die mit den Strahlen, glaube ich. Gehen. Oh Gott, nein, das ist zu stark, glaube ich. Das ist wahrscheinlich zu stark. Ähm. Wir haben noch wenig Zeit. Gucken wir uns nochmal um. Ähm. Was gibt es denn noch? Von hier kamen wir, ne? Ja, ja, von da kam war Ein dosegur Komm mal her! Komm her! Nice. Ah, ah, ah ein Dose. gu gu gu gu, gu, gu. Ja, fangen wir es doch mal. Warum nicht? Oh, ich hoffe, wir schaffen die Naturzone aber schnell. Ich bin zwar jetzt kein Hasser von der Naturzone, aber ich habe gerade irgendwie mehr Lust auf. Etwas, was nicht die Naturzone ist, könnte man sagen, ja. Und ich finde, Pokémon-Fangen ist mega einfach bisher. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht auch einfach Glück. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß ich schaffe es jetzt eh wieder im First Try das zu fangen. Seht ihr? Hm, hm, hm, hm. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber wir werden stärker und stärker, so wie stilion von uns möchte. Dusselgurgo kommt in eine PC-Box. Okay, ähm, wie gesagt, ich will mich ein wenig erkundigen. Okay, hier gibt es kein Pokémon, sondern ein wenig Watt. Verfolgt es mich immer noch? Okay, nicht mehr. Äh, hier gibt es so einen Baum, kann ich daran rütteln? Oh, Notiz. Die KP deiner Pokémon werden aufgefüllt, wenn du im Camp sie kochst. Was? Kochst? Für die kochst auch die AP. Okay, das ist. Das ist, Das ist OP. Okay. Dann braucht man ja das Pokémon Center gar nicht mehr, oder? Hä? Was? Ein Quickel, Oh mein Gott, ein Quickel, Oh, irgendwann will ich auch mal ein Quickel im Team haben, aber. Ah, dieses Pokémon spielt leider nicht, du. Sorry, ey. Aber ich versuche dich mal zu fangen, ja? <lacht> Oh, ich weiß, heute schon wir nicht so das, was ich erwartet habe, aber nächste Folge wird es anders laufen. Ich werde so lange jetzt heute spielen, so lange eine Aufnahmesession machen, bis ich den ersten Orden habe. Mindestens. Bis dahin. Aua. Das hat weh. Aua, nein! Hör auf! Pokeball, bleib drin! Ich eben eh drinnen bleiben. Ich versuche mich mal ein wenig mehr zu beeilen. Ich will nur einmal die Pokémon sehen. Ich bin eh anscheinend schon zu stark. <lacht> Deshalb, ähm... Ja. Nice, da glaube, Mautz ist auch endlich Level 10. Wollen wir Mautes mal nehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht nächste Folge. Ich weiß noch nicht. So. Warte, welchem Level waren die? Ich hoffe, die sind ungefähr meinem Level. Das ist ein Bärenbaum. Oh, wie cool. Äh, nochmal. Äh, aufhören. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich mag das. Ich meine, die, die, die, die. Aprikos... Die waren zwar auch eine coole Sache und so, aber. Ich weiß, da erinnert sich eh niemand mehr dran. Von daher. Nicht schlimm. So, hier können wir nochmal ein wenig Watt zipfen. So ähm, hier gibt es noch was. Hm, ich guck mal kurz die Pokémon, welches ja das gibt. Okay. Es sind immer nur die gleichen, es ist immer nur das Eis-Pokémon. Vielleicht wechselt das sich von der Jahreszeit her. Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Hier ist noch Roselia. Ja! <lacht> richtig geraten! Es ist Roselia! Roselia können sich auch ins Team nehmen! Jetzt mal ohne Witz, ich habe mir da gar nicht drüber äh, Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich größtenteils Galapokémon im Team haben. Vielleicht sogar nur Galapokémon. Aber Roselia wäre eigentlich auch was. W was? Ich habe nicht auf die Leben geachtet. Nein! ist immer Nein! Ah! Mauzi, räches! Mauzi! Krass, das Roselia kaputt. Uff. Ich sehe auch jetzt erstes Level. Was? Es ist Level 15. Das wird nichts. Die sind zu stark hier. Ich glaube, wir ignorieren einfach alle Pokémon, die wir finden. Und konzentrieren wir uns einfach darauf, hier die ganzen Nester zu looten Ach, verdammt, Evolis tut mir so leid tut mir so leid äh ich will Memion wieder vorne haben mit Memion fühle ich mich immer ganz sicher Okay. Ähm was gibt es denn noch so äh wie lange haben wir noch? wir haben noch ein paar Minuten Zeit, so fünf Minuten ungefähr hier ist ein wenig diesen paar Blumen vielleicht gibt es ja wieder Honig was wir dann, ich schätze mal verkaufen können oder so. Oh, hi. Na, was geht? Tschüss. <lacht> oh mein Gott, ein Panda! Wie hieß das Pandire, oder? Nee, Pam Pam. Pandier war was anderes, stimmt. Pan Pam Oh, das Pokémon ist so cool. Aber es kommt leider nicht in mein Team. Sadly. No, no. I am sorry, but you are not in my team. Tschüssle. Überlebt das? Oh nein, oh nein, oh nein. No. Okay, ach, nicht so. Oh, ich wollte sagen, wir machen nicht so viel. Hallo? Nein! Was denn? Was? Die sind zu stark hier. Ich gehe gleich Game Over. Ich glaube, ich sollte einfach in die, in die Stadt rennen, oder? Ich glaube, das ist das, was sie von mir wollen. Einfach, dass ich in die Stadt renne. Und nichts anderes mache. Okay, komm, lass es. Ich fange das kurz ein und dann mach's das. Oh, dann gehen wir nächste Folge einfach nochmal hier hin. routen die ganzen Nester und machen dann weiter mit der Story oder so. Ich denke, das machen wir mal so. Pokeball. Wir müssen mal wieder neue Pokebälle kaufen. Nice. Oh Junge, das wird nicht so einfach. Hm. Ich wollte eigentlich nur dahin rennen. Oh, es ist noch ein Weidestück. Ähm. Hier ist nochmal ein Baum. Ignoriere mich bitte. Welcher warte, warte, warte, welches Geschlecht war? Ich glaube, das war männlich, ne? Okay, dann passt. <lacht> Bei manchen Pokémon sind mir einfach die Geschlechter wichtig. Jetzt kommt noch mal ein zweites Mal. Noch Mach mal, machen wir noch ein drittes Mal. Nein! naja das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Oder? Welchem Level ist das denn? Ja, dann, dann ist nicht schlimm. Ist ja easy eigentlich. Ich tackle jetzt einfach dauernd. Ja, wird ein wenig dauern, leider. Ich habe aber kein anderes Pokémon gerade zur Auswahl. Ah, und der Hagel nervt. Ist das einfach Unglück, dass ich jetzt Hagel hier habe als Wetter? Oder ist das bei jedem so? Jetzt in der Naturbezune beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe einfach nur Pech, oder? Und ich glaube, nur im Hagel. Und im Hagel kommt dann nur dieses eine gelatin pokémon Also habe ich jetzt irgendwie ziemlich viel Pech. Glaube ich, oder? Kann das sein? Ich glaube nämlich schon. Okay, so ein paar Fangbukle bitte und ein paar Bären bitte. Danke, danke, danke, danke. Okay, lass mich bitte in Ruhe. Hier gab es doch irgendwas, oder? Wipfelscheinwald, Naturzone. Was? Was? Jetzt bin ich doch ganz anders. Will ich hier lang? Boto Gel! Boto Leute! Es ist ein Boto Gel! Weihnachtsmann! Du. Weihnachtsmann! Komm in mein Team! Warte, das ist Level 15, egal! Tschüss! Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nein! nein. Ich muss eine poké einsetzen. Ich bin noch zu schwach für alles. Okay, wisst ihr was, wir rennen einfach durch. Wir machen das ja ein andermal, wenn wir... Ich jetzt mal die erste Arena durch haben, oder? Zumindest alle, fast alle meine Pokémon Level 15 sind, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Hier ist ein Item Luxusapfel, ein Zutat für Pokécamping-Mahlzeiten. Diese handverlesenen Exemplare sind formschön und glänzen wunderbar. Das ist ja echt hier für Beth the Wild hier. Und ein Mini-Pilz, den können wir verkaufen, Leute. Den Mini-Pilz. Okay, komm, wisst ihr was, wir rennen einfach durch. Oh mein Gott. Okay, ein paar Mini-Pilze, die kann man zum Verkaufen brauchen. Ja, ja, komm, wir rennen einfach durch. Ist das hier der richtige Weg? Warte, hier steht jemand. Hallo? Ich habe was an Land erzogen. Und zwar was unglaublich Tolles. Für 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ja, natürlich. Oh, diese hier, hast du einen tollen Fang, wie versprochen. Eine Riesenperle, geil, dankeschön. Kann man verkaufen. So, es wird Zeit, den nächsten tollen Fang an Land zu ziehen. Okay. Alles klar. Machen wir die Raids? Oh, Hut, Hut. Ah, ich bin zu schwach. Ich bin noch zu schwach. Und ich muss heilen gehen. Ich würde sagen, wir ignorieren das mal alles. Gut. Oh, das hat das geklappt und mein Mikro ist umgefallen. Geil. Okay, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. habe gerade keine zeit meine pokémon sind alle tot ich habe nur noch einen Mauzi, was fast besiegt ist bitte lass mich in ruhe äh, <lacht> wir looten nur kurz alles was keine strahlen beinhaltet und dann gehen wir wieder wir rennen durch wir rennen durch wir rennen durch äh, hier steht noch jemand aber ich würde sagen das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann!